Wir machen weiter mit unserer nächsten Keynote, auf die ich mich sehr freue, die mich neugierig gemacht hat, weil es da so ein paar Zahlen gibt, die aufhorchen lassen. Es ist ziemlich spannend. Wenn man sich mal anschaut, es sind etwa mehr als die Hälfte der Studienanfänger weiblich, aber schaut man sich dann den Frauenanteil bei Promotionen oder gar Habilitationen an, dann sprechen die Zahlen eine andere Sprache. Nur ein Drittel der Frauen habilitiert und wir fragen uns, Warum ist das so und was muss die Hochschule von morgen den Menschen bieten? Darum geht es in dem Vortrag von Jutta Almendinger. Sie ist Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung und Professorin an der Humboldt-Universität zu Berlin. Und Sie haben nach der Keynote auch die Möglichkeit, hier noch Fragen zu stellen. Da möchte ich jetzt schon gern darauf hinweisen, einfach hier in dem Chat posten und auf die Frage, die ich gerade aufgeworfen habe, gibt, wie ich finde, der Titel schon eine erste Antwort. Change the system, not the people. Herzlich willkommen, Jutta Almendinger. Danke äh, und äh, viele Grüße aus Rom nach äh, Deutschland. Ich freue mich sehr, jetzt sprechen zu dürfen. Danke für die nette Anmoderation. Äh, und äh, würde jetzt tatsächlich mit meiner Präsentation auch beginnen wollen äh, und äh, kurz äh, darstellen, auf was es eingeht. Wenn Sie die kurz einblenden würden, dann wäre das ganz prima. Äh, der erste Punkt ist die Integration von Frauen heute. Da werde ich alle mega langweilen, indem ich also ganz viele Zahlen darstelle. Und der zweite Punkt, und der wird wahrscheinlich der interessantere sein, ist dann, was machen wir eigentlich für eine geschlechtergerechte Zukunft von morgen? Also die Empfehlungen. Ich sage gleich vorab, dass ich mich bei allen Zahlen stütze und auch bei dem kurzen Teil der Empfehlungen auf die Empfehlungen der Neopolina Das war eine große Gruppe, die ihre Arbeit am Ende des letzten Jahres abgeschlossen hat. Das ist also wirklich brandneu. Die Leitung hatte Ute Frebert. Ich war dabei, viele andere waren dabei. Insofern ist das tatsächlich die Stimme aus der Wissenschaft und es sind die Forderungen der Wissenschaft. Darf ich jetzt mal neugierig fragen, ob meine PowerPoint-Präsentation eingeblendet ist? Das ist sie, das ist großartig. Dann äh, beginnen wir mit dem ersten Punkt, die Integration von Frauen in der Wissenschaft. Ich beginne mit den Hochschulen. Und äh, was wir hier sehen, ist tatsächlich so eine Art äh, Kaskadenmodell. Das haben Sie schon äh, vorhin äh, anmoderiert. Wir sehen, dass bei den Erstimmatrikulierten wir 52 Prozent äh, der Frauen haben. Dann bei den Promotionen geht es runter auf 45 Prozent. Das ist noch nicht ganz so dramatisch, bei den Habilitationen auf 30%. Bei den Professuren auf der zweithöchsten Ebene, das ist C3, sind wir bei 27 Prozent. Und dann, wenn wir auf B3 gehen, sind es 22 Prozent. Wenn Sie äh, jetzt ein bisschen verwirrt sind, warum da jetzt äh, noch äh, B3, C4 steht, dann liegt das daran, dass einige von uns noch in der alten äh, Klassifikation sind. Das war nämlich die sogenannte C-Besoldung. Das ist mir wichtig, weil ich darauf äh, nachhaltig mal eingehen. Die nächste Folie zeigt jetzt, äh, wie sich äh, dieser Frauenanteil bei den unterschiedlichen Positionen verändert hat. Und wir sehen ganz unten die gelbe Linie, zieht sich auf die höchsten Positionen, auf die W3-Positionen und der Anstieg pro Jahr, der lässt sich hier ganz gut berechnen und sehen, das ist zwischen 2004 und 2020 sind das gerade mal 0,8 Prozent. Mit anderen Worten, es dauert noch mindestens 35 Jahre, bis wir so etwas wie eine Parität erreicht haben. Und äh, Ähnliches äh, sehen Sie auch bei den anderen. Am meisten äh, Frauen haben wir bei den niedrigsten Vergütungsgruppen, die so gut wie auch nie eine Führungspositionen haben. Das sind die sogenannten w 1 professorinnen Wir sehen auch, und das ist die nächste Folie, dass man auf der einen Seite sagen kann, jo, immerhin haben wir jetzt mittlerweile 22 Prozent Frauen in diesen B3-Positionen, aber Achtung, Achtung, wir können von den Positionen nicht darauf schließen, dass Frauen in diesen hohen Positionen genauso viel verdienen wie Männer in diesen hohen Positionen. Der sogenannte Gender Wage Gap ist groß. Ich habe hier nur beispielhaft die Berliner Universitäten dargestellt, wobei ich äh, im Gesamtdeutschen Vergleich sagen würde, dass die äh, Unterschiede an anderen Universitäten noch höher sind, weil bei denen sehr früh an allen Universitäten mit einem Gleichstellungsprogramm begonnen hat. Die Frage ist, äh, warum äh, haben wir hier äh, diese großen Unterschiede in der Besoldung? Es gibt hier ganz unterschiedliche Gründe. Das Erste ist, dass Frauen natürlich, dass sie meistens Kinder haben, äh, gar nicht so oft sich auf andere Positionen bewerben können. Die Kinder sind in der Schule, Frauen können nicht so gut weiteres pendeln und jeder Ruf äh, bringt äh, sozusagen Geld ein. Der zweite Grund ist, äh, dass äh, Frauen oft gar nicht wissen, über was sie behandeln sollen, weil uns die Transparenz dessen, was wir zusätzlich zu diesem Fixum noch an weiteren äh, leistungsbezogenen Vergütungsanteilen verhandeln überhaupt können, absolut fehlt, können dann Lieder nach uns singen von meiner eigenen Laufbahn. Und dann äh, wissen wir, dass äh, sich äh, Frauen viel seltener äh, bewerben, ähm, wenn sie gefragt werden, äh, das ist der nächste Punkt, dann äh, führt es dazu, dass sie ein bisschen so das Terminieren, aber sobald sie wissen, hm, das ist eigentlich naja, so ein La Pola, es ist eine Zeitverschwendung, ich bleibe da, wo ich bin, da geht es mir besser, als wenn ich jetzt eine andere Einrichtung wechsle, dann treiben Sie es nicht mit den Verhandlungen so weit, bis tatsächlich die andere Einrichtung ein Angebot macht, äh, mit dem würden sie dann kommen und würden gegenverhandeln. Das sind Männer viel cooler, wenn ich das jetzt so sagen darf. Die verhandeln das durch, sorgen für eine Menge Aufregung bei den Studierenden an der Heimatuniversität, natürlich auch für einen enormen Zeitverlust, äh, was die Besetzung der neuen Stelle betrifft. Aber das führt natürlich zu Geld, weil sie äh, gegenverhandeln können. Das sind Frauen Zeitsparschweine. Und äh, das geht äh, natürlich zu Lasten ihres Einkommens. Und äh, das äh, Letzte äh, ist, dass äh, Frauen äh, ja sehr viel Zeit mit Kommissionen verbringen und von daher auch äh, oft dadurch ganz anders gebunden sind und äh, vielleicht gar nicht äh, die Zeit haben, nach wie vor die Publikationen, die fast ausschließlich ausschlaggebend sind, äh, vorzulegen. Aber darauf kommen wir später zurück. Mit anderen Worten, der Gap ist immens. Und er ist auch deshalb immens, und da komme ich auf meine Einführungsworte zurück, weil wir umgeschaltet haben von dieser sogenannten C-Besoldung auf eine w -Besoldung. Und bei der w jetzt der fixe Anteil dessen, was man verdient auf einer Professur, Männer wie Frauen, äh, wesentlich niedriger liegt ähm, und der Leistungsbezug fast die Hälfte dann nochmal, oder das, das Doppelte dann insbesondere, äh, wenn ich so ausdrücke. Bedeutet. Es ist also 50 Prozent Fixung, 50 Prozent Leistungsbezug und dieser Leistungsbezug, der schwankt dann eben von 2 Prozent Leistungsbezug, die zu diesen 50 Prozent kommen oder 60 oder 70 Prozent. Das heißt, die Margen sind riesig und die Gehaltsunterschiede auf Betreibung sind auch riesig. Dieses gesagt habend, Möchte ich auf die nächste Folie gehen, die äh, jetzt nicht auf die Professuren äh, nur schaut, äh, sondern nochmal in den Blick nimmt, was sich eigentlich auf den anderen Ebenen entwickelt hat. Und Sie sehen ganz oben die Studienabschlüsse. Das ist eine horizontale, wir haben hohe Studienabschlüsse. Frauen sind da nicht benachteiligt. Äh, wir haben es auch mit den Erstimmatrikulationen, haben wir auch eine Gerade. Das entspricht sich. Und äh, wo wir äh, auch keine großen Fortschritte machen und nicht machen müssen, weil dann die Zahlen der Stimmen sind bei den Promotionen, wo es hakt. Nochmal sind bei den Habilitationen, bei den Professuren. Äh, das gibt Ihnen ein Bild über die Entwicklungen. Und jetzt kommen äh, vier Abbildungen, die Ihnen zeigen, wie ganz unterschiedlich das ist nach unterschiedlichen Disziplinen. Die ersten beiden Abbildungen sind hochgradig interessant. Es ist einmal die Romanistik und es sind zum zweiten die Ingenieurwissenschaften. Und Sie sehen immer die Abfolge zwischen Erstimmatrikulation und Habilitation. Und die Romanistik ist ein Frauen. Sie sehen, es sind viel mehr Frauen als Männer, aber die Frauen verlieren. Sie verlieren dramatisch, deren Anteil an den Professuren ist niedrig. Er liegt bei 61 Prozent im Vergleich, also im Durchschnitt, aber sie verlieren deutlich im Vergleich äh, zu den erst immatrikuliert, während bei den Männern nur 17 Prozent sich überhaupt immatrikulieren. Aber dann immerhin 39 Prozent der Professuren, der Habilitation dann äh, machen. Also Sie sehen hier Frauen Verluste, Männer deutliche Gewinne. Ganz anders bei den Ingenieurwissenschaften. Typisches Männerfach. Da verlieren Männer nicht, weil sie so stark repräsentiert sind mit über 79 Prozent, sondern Sie haben quasi die gleichen Anteile denn auch bei den Habilitationen. Interessant hier aber auch, Frauen mit dem wesentlich niedrigeren Anteil verlieren überhaupt nicht, sondern sie bekommen diese Habilitationen. Sie erreichen die Habilitationen vollständig parallel zu ihrem Anteil der Arztimmatrikulationen. Die nächste Darstellung zeigt Ihnen zwei andere Fächer, Biologie und Medizin. Beides sind eher Frauenfächer. In beiden Fächern sind Frauen höher repräsentiert als Männer. Und Sie sehen diese dramatischen Knicke am Ende. Sie sehen, dass Frauen dramatisch wieder verlieren. Sie haben wesentlich weniger die Möglichkeit zu habilitieren. Männer habilitieren wesentlich, wirklich wesentlich häufiger, als sie Studierende sind und auch als sie promovieren. Und bei der Medizin ist das ganz ähnlich. Das heißt. Wir haben die Potenziale von Frauen definitiv da. Hochschulen haben sie und irgendwas. Und ich würde sagen eine ganze Menge, was, da komme ich später noch mal zurück, passiert, um diese Leaky Pipelines, dieses Ausbluten zu befördern. Und fatalerweise sind gerade die Fächer, wo Frauen gering präsentiert sind, eben ohne diese Leaky Pipeline äh, verbunden. Das heißt aber positiv gewendet auch es geht auch anders. So. Damit komme ich zu meinem nächsten Punkt. Das betrifft die Leitungspositionen in Hochschulen. Nicht jede W3-Professur hat eine Leitung in sich. Deshalb schauen wir uns mal kurz den Anteil von Rektorinnen und Präsidentinnen an. Bei Fachhochschulen sind es 23 Prozent Frauen. Bei Unis sind es 28 Prozent Frauen. Ganz böse wird es dann bei der Anzahl der ärztlichen Rektorinnen und Vorstands Vorsitzenden in der Universitätsmedizin. Sie haben hier ein rotes Pünktchen. 34 Standorte. Einer dieser 34 Standorte wird von einer Frau geleitet. Und das bei einem unglaublichen Potenzial von großartigen Medizinerinnen, die da darf ich auch arbeiten, die es bei uns hier in Deutschland gibt. Und ich habe nochmal drunter dargestellt: Anteil von Frauen im Medizinstudium nämlich 64 Prozent. Das ist dramatisch. An außeruniversitären Forschungseinrichtungen war es leider gar nicht so richtig möglich, äh, den Anteil von außeruniversitären Forschungseinrichtungen zu zählen, die von Frauen geleitet werden. Sie wissen, wir haben über 1000 außeruniversitäre Einrichtungen, der Max Planck, der Frauen der Helmholtz-Ressortforschungseinrichtungen, natürlich der Leibniz, meine eigenen Einrichtungen. Ich kann Ihnen hier nur zeigen, wie viele Frauen es überhaupt gibt, die diese W3-Professuren haben, äh, in außeruniversitären Einrichtungen. Das sind weniger als an Universitäten. Das heißt, wir müssen hier jede Menge tun. Und wenn wir auf die Leitungsebene gehen, dann haben wir deutlich weniger. Also richtig, da nochmal deutlich weniger. Ich würde sagen, an die zehn Prozent weniger. Frauen in Akademien, das gleiche Spiel. Äh, in allen, ob Sie BBHW, Akademie, Leopoldina anschauen, haben Sie niedrige Zahlen, immer unter 20 Prozent. Der einzige Unterschied ist die junge Akademie, die quotiert. Und da sehen wir, dass äh, 50 Prozent Frauen da sind, die selbst äh, die junge Akademie ein bisschen begleiten, äh, als wissenschaftliche Begleiterin mit anderen Personen. Und da brummt es und wir sehen, wie total toll diese Diversität dann auch, äh, sich auswirkt für die Entwicklung der jungen Personen, die im Moment auf der W2, aber manchmal auch auf einer w 3 ressource sind. Was allerdings auch bemerkenswert ist, dass einige Akademien sehr stark jetzt im Moment eine Frauenforderung betreiben. Das ist hier dargestellt in diesen Kreisen, das sehen dass die BBAW beispielsweise bei den neuen es sind nur neun Aufnahmen, aber immerhin von diesen neun Neuaufnahmen 67 Prozent Frauen einstellt, bei anderen bei der Aquatek ist es niedriger, auch bei der Neopoldina ist es niedriger. Auch hier sieht man, wenn man möchte, dann geht es. Und so komme ich zu meinem zweiten, ganz großen Punkt, eine geschlechtergerechte Zukunft von morgen. Was sind eigentlich die Empfehlungen? Wir haben hier vier unterschiedliche Empfehlungsbereiche unterschieden, die ich jetzt erstmal kurz in der Überschrift nenne, bevor ich sie dann ausführe. Zunächst mal führen wir aus, dass wir die Strukturen zu ändern haben. Zum Zweiten müssen wir Frauen ermächtigen. Zum Dritten sollten wir Frauen sichtbar machen und zum Vierten Fortschritte dokumentieren und Entwicklungen überprüfen. Ich komme zu dem ersten Punkt. Wie ändern wir Strukturen? Strukturänderungen können dadurch äh, zunächst mal äh, entstehen, dass wir eine Transparenz eingeben in die Verhandlungsposition. Ich sagte das vorhin schon, wenn wir nicht wissen, über was wir eigentlich verhandeln können, dann äh, können wir schlecht behandeln. Wir verhandeln zu hoch oder zu tief. Die Verhaltensökonomie zeigt uns auch, dass wenn uns nicht explizit gesagt wird, dass wir verhandeln sollen, dass Frauen dann eher nicht verhandeln, während äh, Männer auf alle Fälle verhandeln. So, äh, wenn wir einfach markieren, das ist sozusagen die Ausgangsbesoldung, und dann kann äh, man aufgrund dieser und dieser und dieser äh, Gegebenheiten verhandeln, dann hilft das insbesondere Frauen. Wir brauchen die Partnerstrukturen, ich nenne das immer auch äh, eine Enthierarchisierung die äh, weniger Wert legt auf vertikale Strukturen und eher auf horizontale Strukturen. Wir haben uns hier sehr lange über das sächsische äh, Modell äh, unterhalten. Ich habe selbst lange in den USA studiert. Da gab es schlichtweg auch mehr entfristete oder potenziell entfristete, also Tenure Professuren, auf die man sich hat bewerben können und äh, die mit äh, sehr, sehr klaren Hinweisen, welche Leistungen man verbringen muss. Um dann Tenure zu bekommen, viel mehr Frauen eingefangen haben, abgeholt haben und ermutigt auch haben, solche universitären Wege zu gehen. Wir brauchen, äh, und das ist damit verbunden, also mehr freie Stellen. Wir haben einen Aufwuchs an Universitäten, aber wir haben einen Aufwuchs nicht bei den entfristeten Stellen. Sie kennen alle die Diskussion Ich bin Hannah, wir alle die Probleme des Wissenschaftszeitvertrags gesetzt. Aber wenn ich jetzt hier bei dem Thema bleibe, mehr Frauen in äh, Professuren, dann ist natürlich dieses Thema der freien Stellen, wo Frauen erstmal reinkommen, die dann hinterlegt sind, entweder mit Dauerstellen oder mit äh, Tenure-Track, die dann auf Dauerstellen führen, äh, ein äh, Wir brauchen auch ähm, eine kritische Masse von Frauen von 30 Prozent. Und von daher muss man, Tatsächlich am Anfang so etwas wie Quoten wahrscheinlich laufen lassen, wie wir es auch bei treten, wie wir es bei Vorstandsvorsitzpositionen machen. Wir wissen, dass wenn diese kritische Masse von 30 Prozent erreicht wird, weitere Personen, äh, insbesondere Frauen, nachsuchen werden. Und wir brauchen ganz klar Richtlinien für Dual Career, also ein Fonds, damit wir, wenn wir Frauen berufen, auch Optionen für deren Partnerinnen, deren Partnerschaften, hier haben wir immer noch ganz unterschiedliche Gegebenheiten, weil äh, Männer oft pendeln und Frauen, das würde ich vorhin schon aus, wenn dem Pendeln oft Probleme haben aus sehr, sehr vielen Punkten. Was verstehen wir unter dem Punkt 2, Frauen ermächtigen? Es ist natürlich die alte Frage der Netzwerke. Diese Netzwerke müssen über Sektoren hinweg sich ziehen. Wir sollten auf Tagungen oder Meetings- und Gremiensitzungen auf die Abendstunden zu legen. Das ist die Zeit, die für die Familie gebraucht wird. Leider besonders für Frauen. Viel mehr Männer sollten sich darum kümmern. Aber pragmatischerweise ist es etwas, was Frauen eher zugutekommt. kommt. Wir brauchen Porträts von Frauen, die es mit Kindern geschafft haben. Wir müssen sie zeichnen. Wir müssen sie viel mehr in den Vordergrund bringen, als wir das im Moment tun. Und wir müssen Frauen viel besser onboarden. Wir können ohne Probleme zuerst mal, wenn eine Faculty Angst hat, eine Frau zu treffen, wenn man einfach viel zu wenig weiß über diese Frau, sie dann mal für ein halbes Jahr einladen als Visiting-Professor und sehen, wie man zurechtkommt. Und in den aller, allermeisten Fällen kommt man wunderbar mit diesem unbekannten Wesen zurecht und äh, baut dann das Vertrauen auf, was man äh, für so eine äh, Anwendung braucht. Professorinnenprogramme hat sich als hervorragendes Mittel auch erwiesen, und das ist mir ganz, ganz wichtig. Bitte proben Sie nicht insbesondere Frauen so viel Gremienarbeit auf, weil diese Gremien sind ein Zeitfresser ohne Ende und führen weg von der Zeit, tatsächlich dann auch andere Dinge zu machen, Drittmittel einzubauen, selbstständige Forschung zu machen. und zu produzieren. Der dritte Punkt der Sichtbarkeit, dieses Anti-Bias-Training nutzt. Wir alle sind voller Stereotypisierungen durch und durch und durch. Wir können das lernen an uns und äh, wenn wir das lernen, dann führt es äh, zu objektiveren Einstellungen, die mehr tatsächlich auf die Bewegungen gehen. Wir haben Fallen auch der äh, Sichtbarkeit, äh, weil äh, wir oft äh, dann Frauen äh, zu schnell äh, in die Medien bringen und sie dann sozusagen dafür bestraft werden, weil sie plötzlich die äh, Mädchenfrauen sind, aber nicht mehr die seriösen Wissenschaftlerinnen. Und der letzte Punkt, ganz kurz, die Fortschritte müssen dokumentiert werden. Ich plädiere hier sehr an das BMBF, dass äh, die Evaluationen von Einrichtungen sich immer auch danach orientieren, was diese Einrichtungen für die Frauengleichstellung Gleichstellung tun, dass damit vielleicht auch eine Mittelzuweisung verknüpft ist, also klare Anreize gesetzt werden. Wir brauchen Best-Practice-Beispiele, Das sind wir viel zu zurückhaltend in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern. Fortschrittsberichte, die dann auch mit Zulagen verbunden sind. Das äh, zeigt Ihnen, ich habe jetzt lange geredet, ich hätte noch länger reden können, über was alles getan werden kann. Das heißt, wir sitzen hier nicht hilflos am Tisch. Wir können Maßnahmen ergreifen und wir können diese ergreifen, einfach weil es so viele, so wunderbar gibt, die so eine große Innovationsfähigkeit in das deutsche Wissenschaftssystem reinbringen und auch unserer Jugend und unserer Gesellschaft nur zum Guten gleich. Vielen Dank und jetzt bräuchte ich Fragen. Ja, vielen Dank vor allen Dingen für diese ermutigenden Worte jetzt zum Schluss. Ähm, es sind tatsächlich schon einige Fragen hier im Chat aufgekommen. Wenn Sie noch mehr Fragen haben, Sie dürfen gerne noch einige posten. Wir schauen mal, dass wir die alle noch beantwortet bekommen nach Möglichkeit. Ähm, die erste Frage bezieht sich auf äh, das, was Sie eingangs äh, zu den Gehaltsverhandlungen erzählt hatten. Und die Frage wäre hier, wie können wir denn da mehr Transparenz schaffen? Indem wir Geld äh, offenlegen, indem wir sagen, was eigentlich zu mehr Geld führt. Also äh, ist es tatsächlich ein seriöses Angebot, was man von der anderen Universität hat? Oder soll man dieses Zeitspielchen da spielen, was ich äh, persönlich unendlich äh, blöde finde, weil äh, die Institution, die Angst hat, jemanden zu verlieren, kann eigentlich gar kein Unterricht mehr richtig planen und anbieten und die andere Organisation kann kein Unterricht planen und anbieten, weil sie nicht weiß, ob die Person kommt. Also wir müssen das ja nicht unbedingt auf den Wettbewerb stellen und äh, erst dann zu Gehaltserhöhungen es kommen lassen, wenn man ein Gegenangebot hat. Sondern wir können ja evaluieren die Leistungen Jahr für Jahr und daran dann die Gehaltsfortschritte äh, festlegen. Das machen andere Länder auch so. Warum brauchen wir erst ein Gegenangebot von der anderen Universität? Das finde ich vollkommen falsch und das wäre mein erster Zugriff jenseits einer wesentlich größeren Transparenz, die wir äh, hier walten lassen müssen. Danke für diese Antwort. Und äh, die nächste Frage. Werden bei geschlechtergerechten Hochschulen der Zukunft auf auch andere Geschlechter mitgedacht? Das äh, hoffe ich sehr. Wir konnten das jetzt in unseren Daten äh, noch gar nicht zeigen. Vielen Dank für diese Frage, die ist mir aus mehreren Gründen ganz, ganz wichtig. Es ist nicht nur so, dass wir in unseren Abbildungen die anderen Geschlechter noch gar nicht haben einfangen können, weil die Erhebungen äh, abschließen im Jahr 2020 und äh, die Statistik, die anderen Geschlechter so lange noch gar nicht äh, drinnen hat. Äh, das äh, ist äh, etwas, was wir in der Zukunft besser machen können. Im Moment werden die Daten tatsächlich schon mit anderen Geschlechtern erfassen. Was ich aber ganz dringend hinzufügen muss, weil ich es anfangs vergessen habe, ist, äh, dass wir natürlich äh, Daten brauchen, die nicht nur Frauen und Männer unterscheiden, sondern die sogenannte Intersektionalität äh, viel stärker in den Blick nehmen. Nämlich, was ist eigentlich mit Frauen, die äh, ganz andere kulturelle Hintergründe haben? Was ist eigentlich mit Frauen, die aus ganz anderen sozialen Schichten, man würde sagen, vielleicht bildungsfernen Elternhäusern kommen? Was ist mit Frauen, die allein sind sind? Ja. Die Frauen sind eine Rubrik, die jetzt hier zusammengeballt ist, eine sehr grobe Zusammengewalt ist. Bei denen in dieser Rubrik sich so unterschiedliche Schicksale und damit noch mal eine unglaubliche Varianz verbindet, dahingehend, wer es schafft und wer es nicht schafft. Das ist bei Männern auch der Fall, aber bei Frauen ist es besonders prononciert. Danke nochmal für diese Frage. Wir bleiben jetzt trotzdem nochmal bei der Frauenquote. Da gibt es noch eine Frage auch, ob es da auch Studien zu den Projektstellen gibt. Dort ist es ja vielleicht auch genau anders herum. Ja, diese Projektstellen, äh, das äh, ist richtig, deshalb heißt ja auch äh, diese ganze, äh, jetzt dieser tribe schreibt, ich bin Hannah und nicht ich bin Hannah, weil diese Projektstellen in der Tat, die immer befristet sind äh, und wo wir dann Befristungsgründe haben, öfters von Frauen ausgeführt äh, werden äh, als von Männern, äh, beziehungsweise sie werden von Frauen ausgeführt, ohne dass dann sozusagen das Rudi an den nachfolgenden endfristeten Stelle oder der Professur kommt, das habe ich dargestellt. Es gibt natürlich auch viele Männer auf Projektstellen, aber diese Männer haben, wie ich zeigte, eine höhere Wahrscheinlichkeit, tatsächlich auf eine Professur zu kommen heute. Und eine Frage äh, nochmal, die sich auf die Gremienarbeit bezieht. Frauen nicht in Gremien, weil es Zeitfresser sind? Fragezeichen ist dann, nicht im Sinne des Titels, eher zu fragen, wie kann Selbstverwaltung anders aussehen, damit sie für alle attraktiv sind, aber eben auch zielführend? Ja, äh, zunächst mal zur Klärung, ich rede nicht nur über Verwaltungsstellen. Die akademische Selbstverwaltung ist ganz wichtig äh, und äh, sie muss von uns allen gleichermaßen gemacht werden. Ich rede von Positionen beispielsweise im Wissenschaftsrat, ich rede von Professionen, äh, in, in, in, in Stiftungen, die alle wissenschaftliche Begleitungen brauchen, oder Universitätsräte oder Begleitungen mit großen Projekten. Wir haben viele, viele, viele Gremien. Und die Gremien als solche zur Supervision und Begleitung von wissenschaftlichen Einrichtungen ist etwas, was ich durchaus begrüße. Wir müssen nur sehen, dass mittlerweile in eine Kommission rein quotiert wird. Es gibt so gut wie keine Kommission mehr ohne eine Frau drin. Aber dieser Kuchen wird verteilt auf relativ wenige Frauen. Wenn ich mir mein eigenes Institut anschaue, das Wissenschaftszentrum, so haben die Frauen, die in Führungspositionen sind, äh, im Durchschnitt fünf oder sechs äh, große Gremien mehr als Männer. Und das blutet einfach aus, weil es Zeitwasser sind, äh, die nachher nicht anerkannt werden weil jedoch ja nachher äh, tatsächlich ist eher die Publikationen sind äh, oder Drittmittel, die man selbst einwirbt. Insofern gilt hier nicht: äh, Je mehr Kommissionen, umso besser, sondern es ist gut in der einen oder anderen Kommission zu sein. Aber man muss dann auch Nein sagen, wenn man sieht: Puh, wir wird ja äh, zu so einem äh, Kommissionswesen. Äh, ich bin äh, zu wesen eindeutig mit, äh, ich glaube, dass, wenn ich nicht früh in so viele Kommissionen reingutiert worden wäre, ich die Zeit gehabt hätte, viel mehr Bücher zu schreiben, vielleicht auch einen Leibniz-Preis oder so etwas zu bekommen. Also das ist besonders mein Plädoyer an die Jungen, auch mal Nein zu sagen sich auf sich selbst zu konzentrieren. Frau Almendinger, wir haben noch ganz viele Fragen. Wir sehen, es würde sich lohnen, tatsächlich allein zu dem Thema ein eigenes Festival zu machen. Gibt es ja auch Kongresse wo das Thema auf jeden aber Fall noch mal eingehen, ja, aber bin, leuchtet. Äh, also man erreicht, man findet mich ganz, ganz leicht. Man kann mir schreiben, man führt vor allen Dingen im WZB, EU. Und ich bin eine wirklich gute Beantwortung mit meiner Mails. Es geht manchmal nicht ganz, ganz schnell, aber ich antworte und äh, freue mich über solche Fragen, weil nur wenn wir alle Druck auf dieses System machen, äh, sich etwas ändert. Und wir wollen jetzt nicht da so äh, lang Frauen sein, die sich zurückziehen in der Ecke und sagen, wo geht es uns schlecht. Sondern wir haben gesehen, als wir das Führungspositionsgesetz 2 durchgekriegt haben und andere Sachen, dass wenn wir uns zusammenschließen, dass wirklich äh, sich die Welt ändern kann. Wir sind mittlerweile genug Frauen und äh, insofern, lasst uns zusammenarbeiten. Ich bin wirklich sehr, sehr gerne dabei. Großartiges Angebot. Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch für Ihre Zeit und die Einblicke und Daten, die Sie uns hier zusammengetragen haben. Ganz herzlichen Dank, Jutta Almendinger. Wir machen eine ganz kurze Pause und sind dann gleich wieder da mit unserer nächsten Keynote. Bis gleich.